Der Emil schaut so erholt aus, war der auf Urlaub? Ja, der hat seine Verwandten am Südpol besucht. und da ist er schon wieder da? Muss er nicht 14 Tage in Quarantäne? Aber am Südpol ist ja nichts. Das ist eine Corona-freie Zone. Hm. Also der ideale Urlaubsort. Und so schön kühl. Noch. Ich würde ja auch gerne auf Urlaub fahren. Ich weiß nur nicht wohin. Hofer, du musst mir da helfen. Schau, da ist eine aktuelle Weltkarte. Vielleicht findet man ja nichts das Platz. Das ist aber nicht die Welt, das ist nur Österreich. Na ja, nachdem wir ja eh nirgends hinfahren kann, ist das sozusagen die aktuelle Urlaubsweltkarte 2020. Ich wollte ja eigentlich ans mehr. Da hast aber, wenn du auf Österreich beschränkt bist, einen entscheidenden Nachteil. Ich sage nur... Binnenstaat? Ja, ich weiß. Das habe ich mir gedacht, Die fahre nicht an irgendeinen See. Verstehst du, an den Bodensee? Der ist schön groß und da kann ich mal einbilden, ich sitze am Meer. Da gibt es aber auch ein Problem. Da muss doch die Roll durch. Ja und? Vergiss nicht, die Tirol war der Corona-Superspreader. Die wollten dort auf keinen einzigen Sein verzichten und haben das Virus über Europa und die ganze Welt verbreitet. Ja. Aber das ist ja schon lang her. Schon, aber Konsequenzen hat es bis heute keine gehabt. Da schalten und wollten immer noch die gleichen Leid. und wenn du mit Geld in der Tasche durchfährst, dann haben sie die. Und lassen die erst fort, wenn sie die nicht mehr brauchen. Wer weiß, ob du nicht ein Mitbringsel dabei hast, mit deinem Kana so eine wirkliche Freiheit hat. Bist du der Roller, bist du Hast es nicht, bist du Rolle, bist du Mensch, bist du kein bist du Arsch. Sagt Corona nimmer. Hm. Deshalb heißt sie ja statt, die Roll im Herzen, die Zukunft im Blick, jetzt neu, Wir Roll im Körper, die Zukunft in Quarantäne. Das hört sich an, als wäre das das Mordor von Österreich, als gesunder Hobbit hin, als virenverseuchter Ark zurück. Naja, dann, okay, dann, dann fahre ich halt zur anderen Locken. Am anderen Ende der Welt gibt's ja noch den Neisiedlersee. und der Weg dorthin ist total ungefährlich, weil ich dafür nicht durch Virol muss. Ja, aber die brauchen auch Geld. Jetzt hör aber auf, im Burgenland war Corona ja nie wirklich ein großes Thema. Ja, das schon, aber bei der Einreise muss der Konto bei der neuen Kommerzialbank eröffnen. Vertrauen verbindet, schließlich geht es um ihr Geld. Ja, ja, mitten im Leben schaffen wir mehr Wert, weil der Mensch zählt. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Wir sind für Sie da. Die sichere Adresse für Sparer. Und eins ist fix. Einmal einzahlt kannst du das nie wieder abheben. Vielleicht sollte ich dann doch ein Städtetrip ins Auge fassen. Ne? So ein paar Tage Wien klingt eigentlich gar nicht schlecht. Was ist denn jetzt schon wieder? Na naja, in Wien kann da passieren, dass da der HC Strache über den Weg läuft. Der wohnt angeblich dort. Was, was, was hast du denn jetzt vor? Ich kaufe mir jetzt ein paar Kisten Bier und dann haue ich mich bei mir daheim auf dem Balkon ins Planspecken von meiner dreijährigen Tochter. Das wird wahrscheinlich am sichersten sein. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Bis nächste Woche. Ja dann. Äh, toi, toi, toi. Schauen wir uns deine Urlaubsfotos vom Südpol an.